mehr mehr mehr mehr mehr mehr mehr einem Deiner Nest gefunden und wir versuchen jetzt, das mehr zu und wir versuchen jetzt mehr mehr mehr mehr mehr mehr mehr mehr mehr mehr mehr mehr mehr mehr mehr mehr drin. Bleib drin. Jawohl. Cool. War schön. Weil ich nicht den ganzen Kampf aufnehmen. Das wäre ein bisschen langweilig gewesen, glaube ich. jetzt zu lange gedauert. Okay. Und noch eine Menge andere Sachen. Wir kriegen übrigens ja deiner Erz, was auch nicht schlecht ist, ne? Also für diese Dinger hier, für deine Abenteuerbelohnungen. Cool, absolut. Auch ein cooles Pokémon. Schnell wieder wind Rausch jetzt über Felder und Berge. Sein Gebogenes Horn ist sehr sensibel gegenüber herannahenden Naturkatastrophen. Sehr cool. Alles klar. Und ja ich bin dabei, irgendwie Freundschaft mit Golbert zu farmen, damit wir hier endlich mal entwickeln können. Weiß nicht, wie weit ich bin, aber ja, ich habe den eine Samtgruppe gegeben, kämpfe hier gegen so Ordos für Erfahrungspunkte und ja, ansonsten weiß ich nicht. So, sehe ich euch, wenn ich was Neues finde so geübert entwickelt sich yeah. meine nervige entwicklung hinter uns gemacht und zwar x -Bad. Cool. ist klar seine zwei beine wurden zu flügeln es fliegt schnell und lautlos zu seiner beute und dann die zähne in den nacken zu bohren geil So, Find ich war irgendwie einer nervigeren entwicklung die ich gerade machen musste aber nach ein paar Kämpfen hier hat das doch gebracht, ne? Gut. Ja mit der Glocke. Muss nur, wir sind nur 70 erreichen. Das ist absolut was Ich übrigens gerade gefangen hat. hat eine versteckte Fähigkeit. Wird auch nicht schlecht ist, ne? Gut. Ich glaube als nächstes mache ich hier einige dingens Hier einige. Oh, ich muss das Ding auch noch entwickeln, ne? Ich glaub, Jetzt ich glaube ich auch noch mit ein Level. Machen wir noch ganz schnell und dann machen wir, würde ich sagen, Dingens hier ja. Baby-Pokémon, die uns noch fehlen. Hier Kostilla und äh, Magpie, und dann gehen wir langsam so die Idee aus, was hier noch so fehlen könnte. Vielleicht mein Pokémon Schwert hier durch die Eier. eiern. Mal schauen, ah, tut euch diesen schlechten. Formen staatswerte ist er eigentlich nicht schlecht aber in seine fähigkeit ruiniert alles um abheben zu können muss es circa vier kilometer anlaufen nehmen und dabei seine geschwindigkeit von 40 km h erreichen Okay, man klingt sehr nervig er ja, hat schon gute fähigkeiten ne? ich hab an hat er auch eine versteckte fähigkeit nee, ne? könnte halt mit diesen pflaster nämlich hier dann beheben. Weil wäre glaube ich zu einfach, ne? Also nicht, gut. Alles klar, wie viele Pokémon haben wir? 182 oder irgendwie so ne? 83, verdammt. Habe ich auch alle gesehen und alle gefangen. Tja. Ja. hier kommt noch Godzilla. Ich weiß nicht, was hier noch kommen könnte. Hier kommt Magby hin. Ich nehme an, der kommt die Electric Reihe, ne, weil Magma, elektrik das sind immer so, weiß nicht, so werden immer so in, in dem Kontext hier so als Rivalen dargestellt, deswegen nehme ich mal an. Hier könnte ich mir vorstellen, könnte irgendein Geist-Pokémon sein. Äh... Noch irgendwas auffälliges hier, hier nämlich kommt noch irgendeine drei Entwicklungen. Ne? Muss ich beim Pokémon-Schild umschauen? Hier fehlt noch Kaput und Kaputops, nehme ich jetzt mal an, weil ich mal die Pokémon an hier ne? so. noch. Und es für eine ganze Weile erstmal nicht so? Hier kommt Gegenstück von denen, ja, diese Pflanze, glaube ich, ne? Und hier kommen die ganzen legendären, die wir uns auch noch kümmern müssen. Übrigens, also ja, wird lustig. Die okay, werden jetzt hier alle legendären, also auch hier so, die ich in den Nestern finden kann. So ist so, und was weiß ich, was da noch alles auftauchen kann, hm. weiß nicht ja, ich schon finden ist nur eine frage der zeit also ja es ist es kommen erst die b pokémon dran also sehen wir uns gleich ich habe zwei zum schnüpfen bereit zeige er als erstes ich habe beide zur gleichen zeit irgendwie mein team gepackt ich nehme mal ein andere stück jetzt auch direkt ja ich muss in den gar keinen items geben mit kurzem das Gesicht auch nur ein bisschen schmutzig wäscht es sich sofort. Schmutz am Rest eines Körpers scheint es nicht zu stören. Und ja, ich habe über den nachgeguckt und man muss den gar nichts geben. Muss man einfach nur in der Zucht abgeben und dann schlüpfen schon die Baby-Version daraus. Ich nicht, dass es einige Pokémon gibt bei denen man nichts braucht. Ich glaube, bei den ganzen Joto-Pokémon war das ne, zum ersten Mal in Joto aufgetaucht sind So und mag B. Es ist doch klein und wucht furchtsam. Wenn es sich aufregt oder erschreckt, äh, entweichen Flammen aus seinem Mund und seiner Nase. Gut, wieder zwei Pokémon. Was jetzt 185 bedeutet, ne? Ja. So, langsam weiß ich jetzt nicht mehr, was mir noch fehlt. Die Legendären natürlich, ne? Ja. Ganzen Golems. Die könnten wir uns mal versuchen, wir anzunehmen. Wäre vielleicht mal eine gute Idee, ne? Gut. Hm. Versuchen wir dann vielleicht mal als nächstes. Mal schauen aber ich glaube ich werde erstmal ein abstecher nach pokémon schild machen und da einige neue pokémon suchen und dann kann ich zu tausch hier, hier rüber packen ne? gut machen wir das also bis gleich so ich begrüße euch in pokémon schild wo ich jetzt schon so die ersten so die erste stunde ungefähr aufgenommen habe hier äh, nicht aufgenommen aber storymäßig gemacht habe damit wir jetzt hier so ein bisschen äh, den Ort hier erkunden können die schneelande in schild und ja ich bin direkt hier reingegangen und habe ein neues pokémon getroffen und zwar dass wir kaum <lacht> ich muss jetzt nur hat irgendwie gipfel oder irgendwie so was heißt auf englisch deswegen also nicht wusste jetzt nicht äh, wie ich das nennen soll so trugschlag so die sache ist die äh, ich werde das ding fangen Bodycheck, okay, Welle werfen angesagt und ja, entwickeln werden wir es in Schwert, weil wenn ich das jetzt entwickle und rüber tausche dann habe ich ja nicht die äh, Einträge. Ich muss ja neue Vorentwicklungen haben. Also ja gut, wow, das ging absolut verdammt schnell. Bin ich sehr gut. Okay, gut. Ähm, schon mal drei neue Pokémon theoretisch. Es greift alles an, was ich bewege. Und ist in seinem Versteck, da verfügt über zwar über ein großes maul aber sein magen ist relativ klein ja, ist bisher das einzige neue pokémon das ich gefunden habe also ich habe mich schon so ein bisschen umgekaut äh, umgeschaut umgekaut mhm. und das ist bisher das einzige pokémon hat neu war also ja gut möchte ich mich weiter umschauen und neue sachen hier finden ne? okay alles klar bis gleich okay wir sind in einer Diner raid und ich habe einen Lilip gefunden hm, nicht weil ne. also nicht wieder ein anderes pokémon was ich gedacht habe und ja machen wir halt ganz schnell fertig dass nur drei sterne hat dürfte nicht so lange dauern und ja wir setzen unseren usau Wulau, ich weiß nicht wie das ding original heißt mich die alle ja umbenennen haben wir schon gesehen aber oh, der hat gar nicht noch oh, nein ich habe vergessen eben die deiner suppe zu machen damit er diese spezialform hat oh, genauso ich das noch gar nicht ich gerade okay was auch immer da bin ich schon halb tot weil drei sterne unterentwickelt sind auch noch also ja komm hab's mal. können wir das auch übertauschen auf schwert ja schon mal hier fünf pokémon mit die entwicklung mitgezählt langsam sicher führt sich dann auch hier was glaube ich so, sonst habe ich auch noch nichts neues hier gefunden außerdem scheine ich irgendwie sanja nicht zu finden weil die ist ja bei pokémon schwert direkt irgendwie hier in freestyle aufgetaucht und irgendwie ist sie hier im schild nicht aufgetaucht aus irgendeinem grund und ich weiß nicht wieso weil dann kann ich auch nicht die ganzen Dinger hier suchen die Fußspuren Für was auch immer das ist ja no, doch noch ein bisschen länger ich so habe ich also jetzt muss auch jemand drauf also okay das Gestein bringt was so, und noch einmal Hydro pumpe er ist ja neutral mal pflanzen stein so jetzt hat sich fangen kollege ein so, ne? weil natürlich sonst bitte bleibt drin weil dann jetzt fangen ist ein bisschen doof weil wenn ich beim gerade am aufnehmen bin war voll peinlich ne? Das Spiel nämlich ich noch mal neu starten. Dankeschön, Good. Nilep, nicht Lil nicht habe ich, glaube ich, gesagt. Das ist noch mal Leben in ein pflanzen Pokémon, glaube ich, gewesen. Ne? Glaube ich, so wie eine pokémon Lilip heftet sich an Felsen im Meeresgrund. Er hat sich Beute fängt, diese mit seinen wie Blütenblätter geformte Tentakel haben wir schon mal zwei Pokémon, die wir übertauschen können und entwickeln. Nicht schlecht. Sauknopf. knapp andere Richtung, glaube ich. So, ähm wo habe ich das hingepackt? So Schwert hier, so zwei, gut. Ich hoffe, die sind auch Versionsexklusiv, weil sonst weiß also ich nicht. War ganz schön doof, die ja zu fangen, ich ja ein Schwert fangen können. aber was auch immer gott ich mache mich auf der Suche nach weiteren Pokémon. Also bis gleich. So, da ist ein Pokémon, das wir noch nicht haben. Das Fangen oh, Der ewige Rivale von Lord Helix. Der da Kabuto. Aus dem. Oh Gott, der ist ja schon fast tot. Aus dem Dorf versteckt im. Wie ist das mal Wo Kabuto aus Naruto herkam. haben sie die ich habe der hinten Sound Village ich weiß halt nur in Englisch weil ich die deutsche Version schon so lange nicht mehr geguckt habe bewusst okay jetzt äh. oh okay. mal ein Fußball fangen äh, Pokémon werfen hm? fangen oh mit ihnen kann ich doch wahrscheinlich noch angreifen einmal ne? aber bin mir nicht sicher loswerfen einfach wir wollen Pokémon gefangen ohne zu schwächen. Hat ich noch ein Schild braucht. Wir sind übrigens immer noch ein Schild. ganz gefahren gefangen. Gut, wieder ein Pokémon, das wir rüber schicken können. Zu schwer und langsam weiß ich auch gar nicht mehr, was mir noch fehlt. Ich muss die mal alle rüber schicken, um zu gucken, was mir noch fehlt und so. Es das heißt zwar, dass Kabuto ausgestorben sei, doch in einer bestimmten Gegend trifft man es noch relativ häufig an. Cool. Alles klar, ich sehe euch dann vielleicht ein Schwert wieder, wenn wir einige Pokémon entwickeln. Okay, okay, so zurück ins Schwert, dass uns ein paar Pokémon entwickeln. Ja, und zwar drei neue, die wir uns rüber getauscht haben. Von Schild, um, wir geben denen ein paar Bonbons, die ich gerade gefarmt habe. Ein bisschen ziemlich nervig. Ich habe gerade gemerkt, dass ein x -Bart irgendwie hier in so einem Deiner Nest drin ist. Geil ich mir all die arbeit hier hat die glücklichkeit die zufriedenheit von dem ding zu erhöhen ersparen können aber ja was soll man machen ne? war ja so was klar ja kaputt die 2.0 version von sich noch wo weiß ich nicht Kabuto schnitt seine beute auf und saugt der körpersäfte aus die ist der als nahrung für andere pokémon ja, das ist ja super <lacht> überhaupt nicht verstören und gruselig oder so ne so Lily ich glaube das muss ich noch bis Level 40 hochleveln gehen wir mal ein XL Bonbon perfekt nein interessiert mich nicht nein interessiert mich nicht nein interessiert mich nicht nein interessiert mich nicht nein halt <lacht> verdammt so. so das interessiert mich mein Gott, din, din, din, din, din. Ja, das Ding sieht sah für mich schon immer so aus wie irgend so ein Monster aus ein Super Mario Spiel oder so. Durch die kurzen Beine läuft, wie ja nur langsam noch um Ferne Beutel zu fangen, kann es Hals und Tentakel auf die dreifache Länge ausstecken. So, und dann noch hier kaum mal. Lad dürfte sich eigentlich immer pro jedes level irgendwie entwickeln ja, sagt gut daran dass diese dinger hier auf äh, 65 oder so gefangen werden ich wollte den einfach immer nur ein level abgeben und dann können sie schon entwickeln buchdecks eintrag ist auch perfekt kam halt, hat sich so ein knacks entwickelt cool aus dem fortsetzen an beiden seiten seines kopf stößt es um sich im Stockfenster in zu zurechtzufinden. gut direkt noch mal entwickeln Fact. Ah. Okay, ich wollte schon sagen hat entwickelt sich ja wohl ich weiß nicht wann sich dings entwickelt aber stimmt ein bisschen spät so level 50 oder irgendwo, ne? ah, geil. Ein knacker cool. lebt im vulkanischen Gebirge. Es fliegt so schnell wie ein Jet durch die Lüfte und macht dabei unterwegs Jagd auf Beute. Es fliegen kann man sind am Boden noch Genau wie die Beldra. Ja, es? schwebe um als Entschuldigung. Ne? So wie viele Pokémon haben wir jetzt irgendwann mit 90, ne? 190, 192 von 192. Und wir sind bei 192. So, fehlen gar nicht mehr so viele, ne? 210 nämlich man wieder so die Anzahl an Pokémon, die wir brauchen. Und guck mal, das sieht gut aus, ne? So, hier fehlt noch irgendwas, 47. Keine Ahnung, was. Hier fehlt noch irgendwas. Ich nehme an, das ist elektrik und so. Das wäre jetzt so meine Vermutung und ja. Hier fehlen noch ein paar. Hier könnte vielleicht auch noch eine 3 Entwicklung sein, dann kommt Regirock. Stil eis was ich was hier noch alles kommt das phantom ross kommt noch ja noch und ja also das legendäre pokémon werde schon herausfinden und wir sehen uns dann wenn ich es ausgefunden habe vielleicht noch vielleicht ist das der ende, der ende das ende des parts keine ahnung ich sehe auf jeden fall Aha, ich habe gesagt die elektrik ist auch noch in diesem spiel und lass mich raten ich weiß auch genau wo die reinkommen hier weil hier fehlt noch drei zwischen magma und Rosana und so und ja ich die elektrik reihe ist ne ich habe es doch gesagt hier Komm her. viele wollte übrigens elektrik habe ich aber auch gerade gesehen jetzt können wir uns auch direkt fangen Wäre doch nicht schlecht So, ja so hat wie ich das hat auf jeden fall dingen statik wahrscheinlich ne, als fähigkeit also schon damit rechnen irgendwie äh, elektrisiert zu werden so, lass mich erst erstmal warten bis ich irgendwie ein paar angriffe von dir sehe wollte ich dich noch weiter schwäche ja, hast du wieder body check oder so und checkst dich selber aus okay schon mal anders einsetzen wo ich dich weiter angreifen äh, äh, äh. Oh. dann zeigt mir deine anderen angriffe zeig mir was du drauf hast show me what you've got außer ich fange mich jetzt ne giga stoß auf gott hat nee naja der body check und natürlich ist tot ich hab ich vom bock ich will jetzt mit einem trugschlag ist ja schon fast tot wieder äh. also fast durch. das ist ja von trugschlag die fast zu töten weil wir schon was ich meine ne? Und dann wird selbst einen vierten angefallen kommen ja. lust ich habe doch die technologie ich habe wortwörtlich eine million poked dollar ich könnte mir die sachen locker kaufen Okay, donner gut da ist ich kann schlag einsetzen weiter ja da wollte ich nicht rein hier will ich rein ach man da wird jetzt jedes mal treffen wegen regen komm her Oh. Mehr als einer Power soll äh, äh. alles nach Plan gelaufen, sehr cool. Ich habe auch meine Team-Pokémon wieder mitgenommen, damit die für was auch hier noch in der Story vorkommt hochgelevelt sind. So, wie viel Sturm ist erzeugt, ist abhängig von seinem Puls im Kampf steigt Elevortex, elektrische Spannung schlagartig an? So was äh, mich raten, sage ich doch. Dann haben wir die schon mal abgehakt. Dann müsste ich noch finden, was auch immer hier ist. Ich würde sagen, Geist Pokémon könnte denn hier sein. ein pokémon ohne entwicklungsstufe irgendein geist pokémon was gibt es denn da so also nicht ja, vielleicht finde ich das ja noch so jetzt haben wir uns erstmal jäger wieder hoch und schnappen uns noch ein elektrik Was ich ja noch rumlaufen gesehen habe zwar hier da kommen wir wollen das, ein kollege ja dann müssen wir halt noch gezüchten ich habe da war ich auch kein item für ne? es regnet ja. ich habe deinen großen bruder gefangen jetzt werde ich dich fangen ach man gut geht jetzt mein fahren du hast keinen rückstoß angeht, ne? und der Blitz. das mir raten, jetzt kommt ja mit check oder risiko tech oder in so ein Kack, ne? Oh Mann, ehrlich, hm. ist nicht sehr effektiv, Kollege. So, oh wow, Wir ehrlich. Jetzt stelle ich mich nicht so an, Kollege. bleibt drin ehrlich Wenn ich den ein auf einer p runter gedonnert habe ihn sofort gefangen erstmal war mit so einem super ball also nicht so ein super irgendwie ein schild habe ich irgendwie voll auf diese super gemacht das gefühl es kommt Oh mein Gott, ehrlich? Oh, du gehst mir jetzt echt auf die liste ehrlich? Oh, ja, ich wollte schon sagen, er hätte auch eigentlich überleben müssen. So, ja, versuch mal gegen ihn, ja, dann einzusetzen und so. Oh, der stell dir war glaube ich. Ne? Danke, gut. Ein Elektrik wurde gefangen. Schön, Entschuldigung. In vielen Elektrizitätswerken werden Pokémon von Typ Boden eingesetzt, um lecker davon abzuhalten, dort den, den dortigen Strom abzuzapfen. Okay, gut. wir wieder ein Pokémon und bald noch eins hier, dass wir. Zum so ein Pokédex eintragen können jetzt fehlen nur noch eine Handvoll. Einige davon sind natürlich die legendären Pokémon, um die wir uns auch noch kümmern werden. Aber ich hoffe, ja, vielleicht finde ich ja noch ein hoffe, ne? Die werden wir auch noch alle finden. Ne? Normalerweise und nachgucken muss, oder irgendwie so hat keine Ahnung. Na, ja, müssen wir auch mal irgendwann machen. Der Stein, der Eis, ganz ja Okay. oder oh, ist dann... Ist da Regigigas drin? Hm. Weil... Für den muss man, glaube ich, die drei dgs haben, ne? Ich nicht. Ja, wenn ich was Neues finde, dann sage ich euch Bescheid. Also bis gleich. Okay, mein Elekids am Schlüpfen. Lass mal gucken. Hm, den den Lit. den den den elekid ist das Ei geschlüpft ja schön gut jetzt sich ein sturm mit elekid unruhig weil es rollen hört ist es nicht mehr zu halten und fängt an zu toben Okay. gut warum auch nicht und ja ich habe ehrlich gesagt im Pokédex nachgeguckt und geguckt was mir noch so fehlt ist eigentlich nicht mehr viel es sind nur noch zwei pokémon die mir fehlen zwar so, einmal ein pokémon nur und also das eine was hier zwischen was war auch immer guck mal da ist es schon Boom. ja dratini okay da war jetzt aber auch nicht so wirklich ein spoiler weil ich meine ich habe mal irgendwann irgendein trailer gesehen wie ein wie ein dragoran im trailer war also war das jetzt nicht so ne? oh, ich habe die animation abgestellt äh, ich glaube das expert dem ist deswegen ist auf nichts bringen dir ähm, ja nicht zu paralysieren so ich habe geguckt welche beiden pokémon mir noch fehlen eins habe ich mir jetzt nicht genau gemerkt wo ich dann mal herkriege aber das hier habe ich gesehen im weil im wasser und ja aber wie gesagt drago hat sich schon jetzt in diesem spiel gibt glaube ich. Ich habe mir meinen Schwäler irgendwann mal angeschaut. Also <lacht> müsste ich mich eigentlich daran erinnert haben. jetzt jetzt nicht so, als würde ich mich irgendwie spoilern hier bei... Oh, nee. Weil ich kenne die ganzen Pokémon. Also. so. was soll ich mich jetzt spoilern? Oh Gott, Dragoon, da kenne ich schon vorhin, vor 20 Jahren. Ungefähr. bleibt drin, verdammt. Und am fall einzusetzen, verwirrt sich nur damit unnötig. <lacht> wäre jetzt ein bisschen doof, wenn ich das nicht fangen würde, ne? komm her! Du sollst ja keine Sorgen machen. Los komm! wird gerne jetzt fangen. Oh nee, Witz jetzt? Oh, nee. Kann ich nicht irgendwie heilen? Na. Ja. Ja. ja Gut. Sondern fehlt mir nur noch ein nicht legendäres Pokémon. Alle anderen habe ich dann schon, was gut ist, ne? Ja, dann fehlt mir halt noch, weil doch immer ja alles legendäres und so vorkommt, also die Regis, ne. Das, äh, Phantom raus, was ich mir noch aus Schild drüber holen muss lebt in der Nähe reißender Gewässer, wird in den tiefen Becken unter Wasserfällen. Es wächst, indem es sich immer wieder häutet. Da müssen wir natürlich auch noch entwickeln, ne? Und ja, dann wir uns noch ein Pokémon. Muss ich mir auch noch mal ganz genau angucken, wo ich mir halt noch mal herhole. Nein, nicht hier. Und dann müssen wir eigentlich nur die legendären holen, ne? Ähm, ein das habe ich übrigens auch schon wieder auf Screen gesehen, aber noch nicht gefangen und ja, äh, erzähle ich euch gleich mal ein bisschen mehr. Erstmal machen wir hier noch. Und für die Legendären machen wir halt immer ein extra Video, also nicht für ein Legendäres jeweils, aber verdienen halt ein extra Video jeweils, ne? ich bin mir nicht sicher, wann sich Dragoni entwickelt. Ich glaube irgendwann 55 oder so, ne? Das müsste halt eigentlich noch reichen. So, gut hier, mein Gott, da sind wir eigentlich schon relativ schnell mit dem Polex fertig. Ne, ich weiß, von der Woche oder so angefangen hat, die zu spielen, glaube ich. Da lebt in klaren Meeren und Seen, das Wetter zu einfach also, mit seiner Gabe, das Wetter zu beeinflussen, schwingt sich auf den Wind in den Himmel. So hier ja, frisst hat nur zwei Level, was für eine Verschwendung. Und dann haben wir noch ein Draguran. Cool. da hat sich einen Draguran entwickelt. Seit immer noch so powerful wie damals. Er spät jetzt gut als Pokémon... Äh, ja doch, ertrinkende Menschen oder Pokémon. So kann es gar nicht anders, als sie zu retten. Bevor es sie zerfleischt. Orkan. 9 So das geht voran mit dem Pokédex. Ähm, ja, ich zeige euch mal hier. Wir haben 198. Boom. Dratini, Dago, Dagoan, und dann kommen die Legendären. Gut, das heißt, alles ab hier haben wir schon gefangen. Guckt euch das an. Boah. Hier fehlt nur noch ein einziges Pokémon. Ein nicht-legendäres Pokémon, das wir fangen müssen. Und zwar hier. Ich will noch nicht verraten, welches ist. werde gleich sehen, aber muss noch mal nach wo genau man es findet und durch welchen Voraussetzungen und so und ja, dann gehen wir noch mal ganz nach unten und einigen des Pokémon habe ich auch noch auf Screen gesehen und zwar hier Zapdos und zwar in diesen äh, deiner Abenteuer Dingen, da ist mir ein Zapdos begegnet und ja, ich weiß, ähm, dass es Zapdos auch hier in der Dings gibt in der na Kronen DLC Landschaft, also ja, war jetzt nicht so eine große Überraschung. Dementsprechend wissen wir auch, dass äh, arctos und Lavados auch noch hier sind. Ne? Also ja, dann haben wir noch äh, Registeel, eis Nehmen wir mal an, die sind hier. Ne? Dann noch ein anderes äh, regie pokémon nehme ich mal an, regie ne? Dann noch die anderen beiden Vögel. Dann hier noch das Schattenrost. Und dann fehlen hier noch vier Stück. Das auch immer das sein könnte und sowieso habe ich auch schon gefangen, aber das wird hier nicht im Pokédex angezeigt. Also, nehme ich mal an, die ganzen anderen legendären Pokémon, also die ganzen Cover legendären Pokémon und Trio Pokémon, was weiß ich, welche es da noch alles gibt, die werden hier auch nicht angezeigt. Reiko habe ich zum Beispiel auch schon gesehen und bin ich gerade dabei, irgendwie zu fangen und ja. All anderen werden dann also ja nicht angezeigt. Das heißt, es gibt hier nur noch so eine begrenzte Anzahl von Pokémon. Was gut ist. Und ja. Scheint wieder auf 210 irgendwie loszugehen. Freue ich mich. Gut. Ähm, ich sehe euch dann, wenn ich jetzt das letzte Pokémon noch gefangen habe. Und dann können wir uns im nächsten Part um die Legendären kümmern. Ne? Ist das ein Plan? Okay. Also bis gleich. So Leute, natürlich kann es nicht so einfach sein. Ne? Nein. Das allerletzte Pokémon, was mir fehlt, kann man einmalig nur fangen und zwar indem man irgendwas sehr kryptisches macht was irgendwie passend ist das jetzt pokémon das uns fehlt ist ein krypok dieses geist unlicht pokémon und ja ähm, da muss man einige voraussetzungen für erfüllen, um es zu fangen und das ist irgendwie wie soll man ich meine man hätte eigentlich nicht darauf kommen müssen aber es könnte halt zufällig passiert sein und zwar irgendwo hier im ballseeufer soll es sich ein oder Ist er überhaupt bei ufer Ich muss mal gucken. Äh, ja, bei sie irgendwo soll sich hier ähm, ja. Ich habe nach das ist egal. Ne? Soll sich ein verlassenes Grab befinden, das man ansprechen muss. Dann muss man irgendwie, weiß nicht, 32 Spieler online angesprochen haben. Also, wenn man hier den Online-Modus einstellt, dann sieht man hier in der Naturzone und hier in den schneelande und was weiß ich alles nicht hier wie sich so spieler rum bewegen ne? und ja die muss man dann ansprechen und wenn man 32 glaube ich von denen angesprochen hat dann ist hat verlassene grab Nö. wenn man 32 spieler angesprochen hat dann das, das. das habe ich glaube ich schon mal angesprochen irgendwann habe ich mal so auf screen gefunden in folgende wort eigentlich trage meine stimme hinaus in die welt und ja ähm, ich glaube irgendwie je nachdem was da steht wird ein äh, keine Ahnung bestimmt irgendwie wie viele pokémon äh, wie viele spieler man angesprochen hat die sind übrigens mal so ein paar fußspuren cool und ja ich muss mir halt noch mal hier kurz angucken ändert ist ein leise geräusche zu kommen wie müsste da eigentlich stehen und ja so wie ich das verstehe muss man jetzt hier online also online aktivieren und spieler die jetzt sich auf der karte befinden ansprechen und ja das werde ich dann jetzt mal machen und dann soll irgendwann hier dieses pokémon auftauchen ne? einmalig und dann haben wir nur eine chance dazu fangen sehr merkwürdig und ja sehr nervtötend aber was willst du machen ne? gut weil ich muss man ab jetzt 32 oder hätte hat auch gleich wenn ich jetzt schon 32 angesprochen hätte und dann, dann angesprochen hätte. Weil hier sind so ein paar Sätze irgendwie aufgelistet, die angezeigt werden sollen und anzeigen, wie viele Spieler man angesprochen hat. Aber der Satz steht jetzt irgendwie nicht hier. Also, nehme ich mal an, das fängt erst ab jetzt an. Ne? Also, gut, ja, dann muss ich das noch kurz machen. Es ne? sollte jetzt eigentlich nicht so schwer sein. Ich muss eigentlich nur online gehen und dann werde ich schon 32 Spieler finden. Ne? Also, ja, nur mit ihr seht, was ich ja auf mich nehmen muss, um meine Pokémon zu holen. Ne? Also, ja, ich sehe euch dann gleich, wenn ich damit fertig bin. So, ähm, ja, ich habe jetzt mit 32 Leuten geredet und wie man sieht, ist da schon direkt was aufgetaucht. Okay, cool. Dann kommen mal her, wird dann aber. Ja, ich habe animation immer noch aus ja. Ja, ich habe nur eine einmalige chance sich zu fangen ich meine ich kann kann trotzdem nicht angreifen aber trotzdem das mal mal wird schon so irgendwie klappen es ja nur um stunden handeln ne? Hm. Ne. okay oder so <lacht> ja, gut alles klar cool damit haben wir das letzte nicht legendär Pokémon gefangen und ja, das ist doch mal schön. Steht aus 108 Geistern, allerdings scheinen sie auch einige Bösart gedacht. Gemischt zu haben, wer hat das darunter gemischt? Meine Stimme wurde erhört. Ja, wäre natürlich toll, wenn man das immer wieder machen könnte, ne? damit man weiß ja nicht, sich das Ding farben kann. kann man hat nicht züchten oder so schwebe durch ist eine versteckte fähigkeit ich weiß ja nicht keine ahnung gut ist auch egal wir haben jetzt das müsste hat 199 gewesen sein ne gut dann haben wir schon mal alle pokémon hier gefangen fehlen jetzt noch die legendäre wofür ich natürlich extra parts machen werde ne wir Müssen dafür diese ganzen Ruinen hier durchsuchen und irgendwie Rätsel lösen? Und weil nee, ich habe so einen Verdacht, dass ich weiß, wie man ähm, eins der anderen Dinger aufmacht, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber ich hoffe, es funktioniert, weil man wäre echt super. Gut, aber in dem Sinne sage ich dann für den Fangpark, war es das jetzt erstmal. Ne? Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann mit Registrier, Regie Eis, was auch immer in welche Ruine ist ne und ja den sehen sage ich dankeschön für fürs Zuschauen ich hoffe euch hat der gefallen wenn ja lasst bitte einen like, einen Abo, einen das bitte ein Like ein Abo in Kommentar würde mich sehr freuen dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder tschüss